Hallo! Wir bewegen uns langsam aber sicher Richtung Ende des Jahres 2020 und ich glaube, wir freuen uns auch alle darüber und sind schon ganz gespannt, was das Jahr 2021 so für uns bereithält. Und ein neues Jahr bedeutet immer auch ein neuer Kalender und ich dachte mir, jetzt ist Herbst, jetzt wird es dunkel, ich brauche irgendwas, was mich aufheitert. Also mache ich mich jetzt schon mal auf die Suche nach meinem Kalender für 2021 und ich bin fündig geworden und wollte euch heute mal den Kalender zeigen, ein bisschen vorstellen, das ist jetzt keine Kooperation oder so, aber ich glaube, dass der nice sein wird das Jahr über. Und ich dachte mir, wir richten heute den Kalender mal zusammen ein, weil der sieht so aus. Das ist die Vorderseite, das zeige ich euch gleich natürlich alles noch genauer. Ähm, aber das Tolle an diesem Kalender ist, dass der nicht erst im Januar 2021 beginnt, sondern schon im September Ja, September 2020. Das heißt... Dieser Kalender verhindert die Tatsache, dass du zu Ende des Jahres immer mit zwei Kalendern rumläufst und das eine überträgst in das andere und dir irgendwo die ganzen Termine fürs nächste Jahr aufschreibst. Denn den kann ich ab sofort benutzen, den hätte ich sogar schon im September nutzen können. Inzwischen ist ja sogar schon November, aber ich bin da spät dran. Und ähm, deswegen werde ich sozusagen jetzt alles aus meinem Kalender, den ich jetzt noch habe, hierhin übertragen, den so ein bisschen vorbereiten fürs neue Jahr und dann ist das auch schon, ja, dann geht es auch schon los hiermit. Irgendwie aufregend. Vielleicht starten wir noch kurz mit meinem Kalender, den ich dieses Jahr benutzt habe. Der sieht so aus, also der ist schwarz, da vorne steht einfach Termine, Notizen 2020 drauf. Und der Aufbau des Kalenders war hier vorne erstmal diese Übersicht. Dann war hier so eine Übersicht für Geburtstage, die ich tatsächlich gar nicht benutzt habe. Und dann war der Aufbau halt so, dass die Tage halt immer so in Spalten waren, also Längsspalten, weil ich mag das nicht, wenn es Montag, Dienstag, Mittwoch ist. Ich kann es besser so ähm, in Längsspalten, weil man dann auch die Uhrzeiten einfach besser mit eintragen kann. Und Samstag, Sonntag halt an der Seite, ein bisschen weniger Platz. Und ja, das, das war es eigentlich. Also sehr, sehr einfach. Und ich habe diesen Kalender, während ich noch Vollzeit gearbeitet habe, nur ganz wenig genutzt, weil da hat man halt einfach nicht so diese freien Termine, die man sich plant. Inzwischen benutze ich den so. Also ich schreibe wirklich super viel auf und ähm, bin da jetzt auch nicht besonders ordentlich. Also ich habe keinen Kalender, weil der schön aussehen soll, sondern weil es funktionieren soll für mich. Also halt wirklich einfach alles reingeschrieben, was was ich machen will und dann auch durchgestrichen, wenn ich es dann erledigt habe. Und ähm, feste Termine habe ich hier so markiert. Mal gucken, wie ich das jetzt in Zukunft machen werde, weil ich werde jetzt wieder mehr feste Termine haben, wenn die Uni losgeht. <lacht> ähm, aber ja, das ist so der Look aus meinem letzten Jahr. Und das ist jetzt der Kalender, den ich für 2021 habe. Wie gesagt, der fängt aber auch schon im September 2020 an. Der ist grün und ähm, hier vorne steht so ein kleiner Text und ansonsten ist er ganz schlicht, auch hinten. Das Besondere hier ist aber diese Außenfolie, deswegen spiegelt der auch so. Also das ist tatsächlich wie eine, so eine Hülle drumherum, die man auch als Hülle nutzen kann. Also hier ist wie so ein Reißverschluss und dann kann man da auch Sachen rein tun, die man irgendwie bekommen hat. wie Visitenkarten oder wie auch immer. Und auch hier innen kann man noch zum Beispiel Rezepte oder was auch immer reinstecken. Einfach so lose Blätter, die man sonst hätte. Und hinten gibt es da auch nochmal extra so diese Fächer für. Also, das finde ich schon mal tip top. Finde ich super cool. Und dann geht es vorne los mit den persönlichen Daten, die man eintragen kann. Dann eine Jahresübersicht von 2020 bis 2023. Also, wirklich sehr weit ins Voraus, was ich auch sehr gut finde. Dann kommt hier so eine Jahresübersicht 2021 und bevor ein neuer Monat dann losgeht, also es startet ja hier mit September 2020, gibt es immer so eine Übersicht über den Monat. Hier an der Seite sind auch so Ausschnitte, also so die Shortcuts zu den ganzen Monaten. Also wenn ich jetzt mal auf die erste Seite des Oktobers gehe, dann ist hier erstmal wieder diese Übersichtsseite. Was mir hier fehlt, kann ich jetzt schon sagen, ist, dass hier nicht steht, welche Woche das ist, welche Kalenderwoche das haben so viele Kalender, nicht? Ich frage mich, warum auch im iPhone fehlt mir das total. Aber ich sehe gerade, wenn man dann auf die einzelnen Wochen kommt, dann steht da auch, welche Woche es ist. Also es geht. Und hier sieht die Aufteilung der Woche dann so aus. Also es ist auch wieder in Spalten. Das, was ich hier cool finde, ist, dass du unten immer auch noch so einen kleinen Extra Platz hast für vielleicht für Aufgaben, die du an dem Tag erledigen musst, die aber nicht einer bestimmten Uhrzeit zugeordnet werden können. Und hier auf der Seite sind noch Freitag und Samstag und Sonntag aufgeteilt. Und auch hier hast du dann nochmal fast die halbe Seite für extra Notizen. Ähm, ja, weil es ist halt einfach nicht so, dass du deine ganzen Aufgaben immer den Tagen zuordnen kannst. Oder bei mir ist das nicht so. Und wenn wir ganz zum Ende blättern, also dies ist jetzt die letzte Dezemberwoche 2021, dann kommen noch viele Seiten, die einfach so kariert sind. Ähm, wo man auch nochmal sich Notizen reinschreiben kann, eintragen kann. Also man hat auf jeden Fall viel Platz, einfach noch um seine Gedanken loszuwerden. Ach und was ich auch noch super gut finde, ist, dass hier so zwei ähm, Lesezeichen-Sachen drin sind, damit man schneller findet, wo man aktuell ist. Das ist sehr wichtig, meiner Meinung nach. Und was ich jedes Mal mache, wenn ich einen neuen Kalender bekomme, ist, mir aus meinem alten Kalender die Geburtstage zu übertragen, weil ich habe halt alle Geburtstage da drin stehen, ich nutze ja kein Facebook mehr, wie ihr alle wisst. Deswegen muss ich irgendwie gucken, dass ich ähm, ja, so das Wichtigste nicht vergesse an Geburtstagen. Und das mache ich jetzt erstmal. So, das habe ich schon mal. Die Geburtstage habe ich jetzt übrigens immer hier oben hingeschrieben. Also ähm, ja über den Tag sozusagen. Das finde ich, glaube ich, einen ganz guten Platz dafür. Und ich habe es jetzt auch einfach mit Kuli gemacht. Nicht irgendwie besonders auffällig. Mal gucken, vielleicht mache ich das noch, aber jetzt gerade geht so. Und was ich jetzt machen werde, ist wiederkehrende Termine, irgendwelche Feiern, Schützenfeste oder sowas was halt jedes Jahr ist, erstmal einzutragen mit der Hoffnung, dass sie dieses Jahr oder nächstes Jahr stattfinden. Das ist in diesem Jahr noch Weihnachten, denn, wenn man es denn feiern kann. Das schreibe ich jetzt einfach mal hier so groß hin und markiere das auch irgendwie farblich. Zu Weihnachten passt rot. So, so dann natürlich Silvester. ne? Und jetzt schreibe ich natürlich Termine hier rein, die ich jetzt schon für nächstes Jahr weiß, aber da der ja auch schon ab jetzt gilt, ähm, auch schon Termine, die ich halt jetzt so habe. Und dann zeige ich euch einfach mal, wie ich das so eintrage. Also für nächste Woche weiß ich jetzt zum Beispiel schon, dass ich am Mittwoch von 14 bis 20 Uhr ein Praktikum habe von der Uni. Und hier sind jetzt diese Punkte, die so die Zeiten ähm, anzeigen. Und den Zeitraum, der dieses Praktikum sein wird, werde ich mir hier einfach so umranden. Und da halt dann reinschreiben, was das jetzt ist, genau, und wo ich da hin muss und halt alle Infos, die ich da so für brauche. Ich schreibe jetzt erstmal nur Praktikum. Und ich weiß, dass ich den Tag von 10 bis 12 ein Seminar habe. Da mache ich das dann auch so, dass ich das halt so umrande. Und dann weiß ich auch, dass diese Zeiten komplett geblockt sind, dass ich mir da keine anderen Termine oder so hinlegen kann. Und dass ich dann eben diese Zeit zum Beispiel jetzt nutzen muss, um dann von A nach B zu kommen. Genau, so werde ich das auf jeden Fall machen und wenn ich dann zum Beispiel weiß, an dem Dienstag könnte ich noch ein Video drehen, aber das hat jetzt keinen bestimmten Zeitpunkt, dann kann ich das einfach hier unten hinschreiben. Also was das dann für ein Video sein wird, kann ich dann da ja noch genauer hinschreiben. Und wofür ich den Kalender außerdem in Zukunft nutzen möchte, ist so ein bisschen aufzuschreiben, wie es mir geht und was ich tue, damit es mir gut geht. Also, dass ich irgendwie so irgendwo einen Ort habe und ich glaube, es wird diese Monatsübersicht sein, in der ich halt eintrage, ich habe heute Sport gemacht, ich habe heute meditiert, gelesen und mir ging es gut oder mir ging es nicht so gut. Wie genau das sein wird, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Vielleicht hat da ja jemand von euch einen Tipp für. Aber ich glaube, dass diese Monatsübersichten da ganz gut für geeignet sind. Und ihr seht, ich mache das jetzt echt nicht irgendwie besonders schön oder farblich oder so. Das ist mir irgendwie nicht so wichtig. Ähm, für mich funktioniert das einfach, wenn es praktisch ist und das war es dann eigentlich. Genau, also so bereite ich meinen Kalender fürs neue Jahr vor, damit ich dann einfach nicht jeden Monat irgendwie wieder die Geburtstage nachtragen muss oder so, sondern das einfach schon einmal fertig habe und ähm, ja, mich dann wirklich um das kümmern kann, was jetzt die Woche dann zum Beispiel ansteht. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass euch das Video gefallen hat und bin schon ganz gespannt, ob ihr auch schon euren Kalender für nächstes Jahr habt, ob ihr ihn auch schon vorbereitet habt, ob ihr vielleicht auch schon einen nutzt, der vielleicht über mehrere Monate als die 12 geht. Und ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr das so macht. Habt ihr überhaupt einen Kalender oder macht ihr das mit so einem Bullet Journal oder wie das heißt? Ich bin gespannt. Ich freue mich auf eure Kommentare und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.